Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda Skyward Sword Und wie ihr sehen könnt, habe ich eine neue Webcam Was bedeutet, dass die Qualität nun viel viel höher ist Und das sollte hoffentlich auch bedeuten, dass bei Gameplay besser ist Nein, das macht eigentlich gar keinen Sinn Ja, das ist auch egal Ich wusste übrigens nicht, wo es jetzt weitergeht Deshalb habe ich mal äh, Inki nachgefragt Und er meinte, dort wo ich es markiert habe, geht es nun weiter Wir haben das hier gemacht Und jetzt Müssen wir einmal hier drumherum gehen, ein bisschen hier so dahin und dann dahin und dann sollte sich der Dungeon öffnen, der dritte Dungeon, ja, das heißt, wir gehen jetzt ungefähr in die Richtung und das sollte dann ungefähr klappen, ich versuche es zumindest mal, ich hoffe, das klappt alles, ich hoffe, der Sound passt alles und ich hoffe, dass es euch gut geht, ja, ist das schon eine Weile her, ja, bei mir und seine applaus sind nicht wirklich frequently, aber ist auch nicht so einfach. Oh Gott, ich werde abgeschmissen. Äh, kann ich irgendwo latschen? Hier kann ich hier latschen. Ja, hier kann ich gehen. Hier kann ich gehen. Das ist gut. Äh. Wo kann ich lang? Ich muss gucken, wo ich lang, lang kann? Okay, hier kann ich lang. Okay, sehr gut. Bitte ignoriert mich. Schnell weg hier, Alter. Okay. Dum, dum, dum, dum, dum. Äh. Ja, das sollte das hier sein. Genau, da ist auch schon der Strahl. Das ist sehr gut. Oh shit. Oh no no no no no no no no no no Ah, mies. Oh Gott, das war nicht so gut. Aber, ich sehe gerade, wo wir sind. Wir sind hier über dieser Wand. Wisst ihr das noch? Hier war ja ein Schalter, den ich versucht habe, mit meinem Beetle zu öffnen. Äh, zu betätigen. Aber hat ja nicht geklappt. Aber jetzt können wir es einfach so machen mit Link. So weit sind wir schon. Nice. Einfach nice. Ja. So, speichern wir das direkt mal. Ne, das ist wichtig. Schön speichern. Speichern. Den zweiten dort. Da kannst du drüber speichern, wenn du willst. Genau. Yeah. Und nun. Geht's hier rein. Was erwartet uns hier drin? Hm. Sieht eigentlich aus wie der genaue andere Raum, den wir in der letzten Folge hatten. Sieht mir nicht groß anders aus. Weißt nicht, was Gutes oder das Schlechtes ist. Oh hey. Oh, ja. Ha. Okay, das hat geklappt. Äh, uh, ich schätze mal, ich. Oh, muss aufpassen. Ich schätze mal, ich darf mich. nicht sehen lassen! Oh mein Gott! Wow. Muss ich hier mit meinem Beetle irgendwo hinfliegen? Ey! Was? Was? Wow, wie unfair war das denn, bitte? Ich bin in dem gespawnt! Hallo? Okay, ich rufe mein Beetle raus. Beetle, du musst mir zeigen, wo es hier lang geht. Okay. Okay, da oben ist eine Kiste, die ist wichtig. Die wollen wir natürlich haben. Hier ist kein Schalter. Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Hier vorne kann ich ja graben. Vielleicht hilft das. Wie besiegt man die nochmal mit der Bombe? Ja, das geht daneben. Der dreht immer in die falsche Richtung. So ist gut. Oh, nein, nein, war nicht. Okay. Vielleicht jetzt? Mit der Bombe? Ich habe vergessen, Leute. Es tut mir leid. Oh! Das war eigentlich ganz gut. Äh, Ja, nehme ich mit. Nimm mich mit. Kein Problem. So, und nun, mein kleiner Beetle. Machen wir alles hier in die Vergangenheitsform. Joom. Ja, Hä, wie sind wir noch da? Nee. nee ich wollte gerade sagen. Haben ein bisschen gebladen. Bisschen traurig, dass sie noch laden mussten, aber. Naja, dann ist das so. Hab ich recht, du. Lauf noch einer. Ich hör ihn. Muss er weg? Muss er weg? Kommt er hoch? Wir können hier hoch. Oh shit. Ich bin echt nicht gut gegen die. Come on! Ja! Yeah. Mach schon! Mach doch! Bro! Ich sterbe! Jetzt ist sowieso schon tot. Wow, was war das denn bitte? Habe ich High Items? Ja. Ja, habe ich. Okay. Ich habe aber nur ein einziges, leider. Warum auch immer, ich nur eins habe. Das ist ja voll dumm von mir. Das ist alles nur für diese eine Truhe. Für. Fünf Rubine. Ist das dein Ernst? Anscheinend ja. Na gut. Traue ich mich das? Nein, nein, eigentlich nicht. Oh mein Gott, weg hier. Die können hier nicht hochklettern, oder? Nein, können sie nicht, okay. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich will jetzt alles wieder in die Gegenwartsform versetzen. Also, alles wieder in die Zukunft. zu Back to the future. Bam! Das sollte klappen ist dein Ernst? Kack Ding. Ich höre noch eins. Ich höre noch eins. Soll ich mich heilen? Wenn ich sterbe, bin ich tot. Das Spiel lägt richtig. Merkt ihr das? Das Spiel lägt richtig. Ja, überhaupt wow, Dekunde. so toll. Ja, immerhin besser als nichts schätze ich. Ich will Herzen. Ah, oh, ich krieg kein Herzen. Oh, nee. Hier muss ich wieder so ein... Moment, Moment, Moment. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Das mal wieder. Recalibraten. Ich glaube... Oh, dann muss ich ja auch noch hoch. Okay, das habe ich nicht vergessen, da hochzukommen. Ich glaube, ich muss jetzt wieder zurück in die Vergangenheit. Ja. Okay. Dann geht das theoretisch runter. Ähm. Oh, hier ist ja schon die Kiste. Okay. Und was ist da so schönes drin? Bitte irgendwas geiles. Naja, also so geil ist jetzt Elden jetzt auch nicht wirklich, wenn ihr mich fragt, aber. okay. Ähm. Also solch eins dieser Dinger? dort unten mitnehmen, oder was soll ich machen? Huh? Ne, Moment! Moment! Kann ich die mit meinem Beetle mitnehmen? Das will ich jetzt ausprobieren. Wenn das geht, wäre das cool. Hab schon. Yo! Obwohl die elektrisch sind... Oh, ja gut, okay. Obwohl sie elektrisch sind, kann ich sie mitnehmen. Nur ein bisschen schwierig hier. Ah. Aua. Wir machen mir schon, glaube ich, ein bisschen damage. Okay, mit nach oben. Am besten hier oben kaputt gehen. Ja, hier oben. Nicht auf mich drauf. <lacht> Mist. Okay. Das ist aber nicht so schlimm. Bitte recalibraten. Nimm ihn mit. Und jetzt. Damit ich ihn nicht tragen muss und gleich wieder Leben verliere. Weil ich bin jetzt schon fast down. Und los. Nicht? War das nicht richtig? Ach so, warte. Ich muss ihn da reinrollen lassen. ne? Jetzt habe ich wieder. In Erinnerung. Nein, so nicht. Nein! Nein! Ein halbes Herz! Äh. Äh. Ich muss was trinken. Ich, ich muss. Ich muss das trinken. Das ist zwar kacke, dass ich's. Hey! Steuerung! Das ist zwar kacke, dass ich's jetzt trinken muss, aber. Okay, meine Steuerung will ich nicht. Aber es geht nicht anders. Hey, wie mach ich das denn? Ach so! Ah. War zwar unnötig, aber es musste leider sein. Bro. Okay, aber er ist schon sehr, sehr nah dran immerhin. Jetzt! Ja! Endlich! Boah, das ist das zweite Mal, dass wir es gemacht haben. Und es gibt noch ein weiteres! Es gibt noch ein weiteres! Na, immerhin können wir uns noch schnell hier den Loot abholen. Ich hoffe, das lohnt sich. Was? Ein Monsterhorn? Ist nur ein Sammelobjekt. Okay, immerhin ein Neues, aber trotzdem das ist nur ein Sammelobjekt. Wie lame! Ich mache mir sehr Sorgen, dass ich vielleicht noch mal zurückgehen muss in die Oberfläche, weil ich das Ganze sonst nicht schaffe. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Ich brauchte das eigentlich noch, aber ich wollte sicher gehen, ich sterbe jetzt. Jetzt drehen wir das Ganze erstmal ein bisschen um. So gefällt es mir mehr. Ha. Ja, da sieht man es auch. Zwei von drei. Das ist, mir, das ist mir gleich aufgefallen am Anfang. Ja, da ist es gut. Da ist es schön. Und jetzt muss ich hier irgendwie wieder lebendig rauskommen. Wie äh, mache ich das? Wir werden sehen. Uh. ich aber wegrennen? Ah! Here, Rennling! Oh Gott, ich muss alles erstmal in die... Gegenwart packen, sonst ist die Tür einfach zugeschlossen. Okay, ab in die Gegenwart. Und dann suchen wir uns... ...das letzte Ding raus. dahin kommen. Oh, das ist eine Kiste. Verdammt, wie soll ich denn die ganzen Sachen rankommen? Du willst mir sagen, dort? Ist was? Hä? Oh, du schon wieder. Was willst du denn? Okay, nichts Besonderes. Okay. Verfolgt er mich jetzt? Bro. Lass mich ich mal in Ruhe. Vielleicht kann ich ja meinen Beetle kurz abchecken. Was es da? Was da vor sich geht. Komm schon. Ja. Bombe nehmen wir mit. Stimmt, da ist ja auch ein eine berüchtige Wand. Ich weiß nicht, ob das ein Secret ist, aber irgendwie meint die ging es weiter. Und äh. Stimmt, da ist auch ein Kristall. Vielleicht öffnet sich dann ein neuer Weg. Dadurch. Also hier muss irgendwo ein Weg sein zum Laufen. überhaupt nicht? Hier ist ein Weg. Hier ist ein Weg. Okay, gut. Klar kann man diesen Weg auch auf der Map sehen, das weiß ich, aber das ist mir zu nervig. Möchte sein. Ich will eine Bombe mitnehmen, wer nichts kann. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, hier ist noch eine Straße. Okay, ich wollte gerade sagen, hä? Komm komm schon, komm schon, Ja. Wieder in die Vergangenheit gesetzt. Wahrscheinlich spawnen wieder Gegner. Nein? Noch nicht. Ich mach hier diesen blöden Strahl weg. Der nervt total. So, da geht's wahrscheinlich nicht. Nee, das ist ja der Weg dorthin. Ja, yeah, ja, genau. Da waren wir noch nicht, aber ich glaube, da können wir noch gar nicht hin. Also eigentlich müsste es hier sein, oder? So Manchmal bald hier mal... Ja, da ist auf jeden Fall was. Oh Gott, da wäre ich niemals selber drauf gekommen. Danke an Ingi für die Hilfe. Denn tatsächlich, das letzte Ding ist kein Dungeon, so wie wir es gerade hatten. Oder was heißt Dungeon halt? So ein kleines Puzzle-Räubchen. Ja. Sondern man muss einfach nur hier zack machen und das ein bisschen umdrehen. Das Wasser auch schon. Mehr ist gar nicht nötig. Somit bekommen wir Zugriff auf dieses Rad, was uns sicherlich den Weg weist zum dritten Dungeon. Mein Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast die richtige Kombination der drei Schalter gefunden. Begib dich nun zum Hauptschalter im Ranellsteinwerk. Auki Dauki! Das wollen wir noch mal eben machen. Hoffe nur, dass ich jetzt nicht irgendwie angegriffen werde von denen. Jo, danke. Oh, oh, hi. Hey. Ich will nicht ins Treibsand geraten. Okay, okay. Hat noch geklappt. Da. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Sag mir bitte, dass das funktioniert. Achso, warte. Erstmal die, die ganzen Gegner wiederbeleben, ne. Oh, sie leben nicht. Okay, gut. Ich habe sie gekillt. Okay, sie respawnen nicht. Das ist gut. Ja, wir können doch kurz eine Runde sitzen, ne. Ruhe vor dem Sturm. Immer schon was trinkt, Leute. Ich hoffe, ihr habt was getrunken heute. So. Wir versuchen nochmal... ...das Tor zu öffnen! Äh... Gibt's dafür ein Passwort oder so? Wasser. Ah! Dann hier Feuer? Nein? Zu so weit? Hier, nein, nein, nein. Ja, nein. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ah, das war unten rechts, okay. Diese Bulle auf den Hebeln dieses Hauptschalters stimmen mit denen der drei bereits bestätigten Schalter überein. Ich sehe davon aus, dass zwischen ihnen ein Zusammenhang besteht. Ja, darauf bin ich auch gerade gekommen, tatsächlich. Äh. Ja, ich... Hä? Ich. Äh? Jetzt. Steuerung, ne? Nein, zu weit. Bis zu weit. Lass wir mal kurz so machen. Danke. Okay. Nein, zu weit. Ja. Dann müssen wir noch mal... uns drehen. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich mach mal den hier. Ich Hä? Hä? Drück. Ganz oben. Habe ich recht? Ja. Und damit eröffnet sich uns der dritte Dungeon. In Zelda Skyward Sword. Wow, war es eine Eröffnung oder? So, da wollen wir doch auf jeden Fall mal rein. Wow, Aber ist hier überall was zum erkunden. Ich glaube das machen wir zuerst. Mal gucken, ob wir noch schnell irgendwas finden können. Irgendwas interessantes. Aber irgendwie nicht. Ich glaube hier gibt es gar nichts. Ich glaube das ist einfach nur Deko. Bisschen schade, ich habe gedacht, vielleicht sind jetzt zumindest mal Rubine. Ja, das ist das Mindeste, was man machen kann. Gar nichts, absolut nichts. Okay, dann ist das wohl so. Immerhin haben wir endlich den dritten Dungeon erreicht. Hat ein bisschen gedauert und äh, den kann ich überhaupt nicht mehr. Link, du kannst dich ja kurz ein bisschen entspannen und ein paar Schmetterlingchen fangen. Ne? Ein hast du herzlichen Glückwunsch, Link. Du hast ein Schmetterling gefangen. Das hat doch gut gefühlt oder Link. Ja, das hat sich gut gefühlt. Okay, keine Ahnung, was ich mache. Gehen wir einfach hinein. In den großen Tempel. Ich gucke mich auch hier einmal kurz rum. Einmal nur kurz rumgucken. Schaut, hier ist was. Kann man hoch, oder? Ja, kann man. Man kann ja eigentlich hoch. Muss man hier hoch? Ich glaube nicht. Ich glaube hier ist... ist gar nichts. Nö. Nö. hier ist gar nichts. Warum kann man dann hier hoch? das so ich hab keine Ahnung. Aber okay. Dann lass uns hinein. Steppen. Oh Gott. Komm schon. Nimm den Mut zusammen. Da müssen wir jetzt durch. Du schaffst das, Link. Ich glaube an dich. Und Zelda? Tut das gleiche. Da bin ich mir ganz sicher. Hier, in der Ranell, Im Ranell steinwerk Oh mein Gott, was ist denn das denn für Spinnen? What? Was ist das denn für Viecher? Eww. Die müssen aber beseitigen. Die Musik ist auf jeden Fall schon mal ziemlich nice. Und ich wollte schon sagen, ist hier nichts zum Speichern? Doch. Zum Glück ist hier schon was zum Speichern. Let's go. Nice. Wir werden heute in dieser Folge noch ein bisschen den Dungeon machen. Oh hey. wo kommt die denn? Oh Mabia! Macht mir Angst! Also, eigentlich mag ich ja Spinnen, aber die sind eklig. Die sind komisch. Ich mag sie nicht. Hoffentlich finden wir nicht noch mehr Spinnen. Das wäre sonst. Problematisch, Ach, dann nehme ich den Rubin nicht mit. ist mir auch egal. <lacht> also, was geht, tschüss, tschicks geht. Bonk. Hm, was hat die Map? Das ist klein. Beziehungsweise, wenn das so viel Freiraum ist, dann wird da wahrscheinlich alles voll werden, oder? Das ist erst der erste Raum. Das wird noch lange dauern. Wir sind einfach nur Gegner. Ja, die müssen wir nicht bekämpfen. Lassen wir einfach da. Da können wir noch nicht rein. Da sind so, zwei Spookies. Ah, ja, ja. Äh, oh, Schalter. Äh, kann ich hier rüberklettern? Nee, kann ich nicht. Geht das? Nee. Ähm, okay, hier sind Bomben hier oben drauf. Das heißt, das sollte bedeuten, dass ich mit meinem Beetle die graben kann. Dass ich sie dann rüberschmeißen kann. Nicht auf den, auch wenn das lustig wäre. Sondern hier drauf. Let's go. <lacht> Arme, bitte. Ja. Heftig, ich weiß. Das gleiche können wir theoretisch auch hier machen. Ich glaube, das mache ich sogar schon. Nee, ist schon. Oh, nee, ist schon. Muss man nicht machen. Alright. Komm ich da durchgerannt? Ja, hat geschafft. Äh, ich hab's geschafft. Hat geklappt. Ja. Oh, ja, so ein Robi. Das war für nur für den Schalter das Ganze. Okay. <lacht> Hallo, guck mir nicht so böse an. Das ist gruselig. Ich will das nicht. Ich mag dich nicht. Hau ab. Ich möchte ihn nie wiedersehen. Tschüss. Wow. Was ist das? Ich glaube, der... Das sind zwei. Was seid ihr denn für Viecher? Jetzt geht aber Gänsehaut. Die habe ich beide gesehen. Nee. Nur der hat mich gesehen. Scheiße, was mache ich hier gegen? What? Ja! Ich, ich muss die, ich muss ich muss alle drei gleichzeitig töten. Ah, alle drei Masken gleichzeitig. Das ist wieder so ein Gimmick-Gegner. Aua. Das ist wieder so ein gimmick -Gegner. Du musst alle in einer Reihe drehen. Jetzt tötest du ihn nicht. Aber ich kann ihn nicht so angreifen lassen, wenn ich ihn die ganze Zeit so penetriere. leg. Als halt, ob das nicht geklappt hat. Come on, Game. Jetzt. Meine Güte, also manche Gegner in diesem Spiel sind echt nervig mit den Motion Controls. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit Motion Controls spiele. Ist es einfacher, wenn man mit Controller spielt? Vielleicht mache ich das mal so ein paar Folgen lang. Was meint ihr? Soll ich das mal machen? Mal ausprobieren? Vielleicht ist es einfacher. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir so gut vorstellen tatsächlich. Hey Wanz! schon mal hier, ich habe Bomben gefunden! <lacht> du hast den Bomben halten. Wirf oder Rolle sie Ja, ich weiß nicht, wie Bomben funktionieren, ey. No. Wieso geht er nicht <lacht> Nein, das nicht auf? Leider nicht. Ist das ein Rätsel hier? Ich glaube, das ist ein Rätsel hier, oder? Muss hier wahrscheinlich alle gegen die Wand schieben, oder? Keine Ahnung. Bestimmt mache ich das gerade ganz falsch. Okay, lass es einfach mal. Das ist aber auch solche dinger ich, Nee, ne nur einer aber das ist auch eins, hier ist einfach stuck hier drin dieses ganze, den ganzen dungeon nicht wirklich das ist sehr verwirrend, wie ich finde aber na gut äh, Schlüssel brauchen wir da also gehen wir hier lang ach so, das ist, das ist ein Gitter, da kommen wir nicht lang ist wir ein Schlüssel? Hätte ich hier lang gekommen? Wäre doch aber mal was gewesen, was ich brauche? Ich gucke einfach mal nach. Was soll's? Ja, hier hätte ich lang gekonnt. Aber hier ist nur ein Rubin. Und was ist da hinten? Da hinten ist ein Schalter, vielleicht. muss ich den ja unbedingt betätigen. Oh oh. oh, oh. Das ist sehr schlecht. Ja. Okay. Ist das nur für die Truhe? Naja, vielleicht ist in der Truhe ja der Schlüssel drin. Dann ist das nicht nur für die Truhe, sondern das ist für den Schlüssel. Somit unbedingt wichtig. Komm, lass dich auf. Danke. Und schnapp dir den Schlüssel. Bitte ist er da drin. Nein! Das ist eine so 20 OP, ne? Ich meine, hä, hey, 20 sind schon ein bisschen mehr als 5, aber... Verdammt, wo ist denn der Schlüssel? Hier habe ich habe mich jetzt alles erkundet. Hier, in diesem Raum habe ich alles jetzt gemacht. Alles! Das heißt, der Schlüssel muss sich hier befinden. Und ich muss da oben lang. Wie zum Teufel soll ich denn da hoch? Warum sind die Dinger wieder zurückgesetzt worden, hä? Kann ich die stecken oder so? Nee. Das wird ja nicht reichen, um da hochzukommen. Moment. Oder? Doch! Okay, das hätte ich Link nicht zugetraut. Muskulöser Junge, du. Muskulöser Junge. Okay, tiefer hinein. Oh Gott, der Dungeon wird riesig. Ich merke es jetzt schon. Ja. Das ist der Main Room des Dungeons. Deshalb ist ja auch ein Safe Point. Das ist sehr nice. Und na, ich würde auch sagen, weil ja auch gerade ein Safe Point ist, würde ich mal sagen, dass wir gleich mal aufhören. Es ist sehr convenient, dass hier ein Safe Point ist. Eventuell können wir noch was machen hier, aber ich glaube nicht. Vor oh, allem vor eigentlich gewesen. Sorry Spiel. Heute nicht gleich rum, entspann dich. Ich muss auf jeden Fall irgendwas hier mit meinem Beetle und der Bombe machen. So viel steht fest. Sonst wäre das nicht hier. Aber wohin damit? Ne, hier oben ist nichts, oder? Oh, soll ich die Kisten wegsprengen? Ja, ach so. Hm, okay. Aber als ob ich diesen Jump schaffe. ich will versuchen das. Du schaffst das! Oh, ja, er hat es geschafft. Gut gemacht, Link. Hey, hey! Was oh, denkt ihr, wer ihr seid? Rumfuchteln ist immer die beste Attacke. <lacht> Funktioniert immer einwandfrei. Genauso wie das Item, was wir bekommen. Ein Schlüssel. Ich wusste, wir bekommen hier noch diese Folge. Ich hab's einfach irgendwie gewusst. Hey, wer hat mir das da geschoben? Gemein! Ach, naja. <lacht> Dann halt nicht. Stimmt, weiter kommen wir jetzt aber auch hier nicht. Oh. Donnen ist um was, egal. Ja, weiter kommen wir hier nicht, also würde ich sagen... Ja, versuchen wir in der nächsten Folge herauszufinden, was sich hinter der Tür mit dem Schlüssel verbirgt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Beim nächsten Mal Zelda Skyward Sword. Hoffentlich dauert die nächste Folge nicht so lange, zum Rauskommen.